Hallo zusammen, mein Name ist Hannes Znanowicz und ich bin Content Creator bei YouTheme. Ich bin seit fast Anfang an bei der Entwicklung von YouTheme Pro dabei und kümmere mich um, hauptsächlich um Blogposts, Dokumentationen, unsere Video-Tutorials und vielleicht kennen mich einige von unseren Release-Videos. Und heute möchte ich euch erzählen, was es so Neues bei YouTheme Pro gibt. Erstmal haben wir so eine kleine kurze Einleitung, was YouTheme Pro überhaupt ist, damit wir alle wissen, wovon wir reden. Dann gehen wir die neuen Features von in Pro 3.0 durch und dann haben wir noch ein paar Tipps für euch von Dingen, die ihr unbedingt nutzen solltet. Und als letztes wagen wir noch einen ähm, kleinen Blick in die Zukunft, was halt nach 3.0 kommt. Okay, starten wir mal. Erstmal eine Frage. Wer benutzt alles in Pro? Oh, uh, ich würde sagen irgendwie 90% oder so. Das ist so super. Ähm, und wenn ihr euch fragen würde, was ist überhaupt Using Pro? Was würdet ihr antworten? Das ist die korrekte Antwort. Aber die meisten würden wahrscheinlich sagen, es ist ein Joomla Template. Und sogar gestern haben wir das in Dirks Vortrag mit Cassiopeia verglichen. Und auch wir werden ganz oft gefragt, wann das nächste monatliche Template rauskommt. Und daher wollten wir mal ganz kurz äh, schauen, was YouTheme Pro eigentlich ist. Und klar ist Using Pro ein Joomla Template. Es kommt mit Templates, um das Layout der Seite zu rendern, um äh, Menüs, Module und äh, Joomla Overrides für die Components und natürlich wie jedes Template kommt es mit Styles. Und im Fall von YouTheme Pro ist das der Style Customizer. Aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil von YouTheme Pro. Was gehört noch alles dazu? Youthin Pro kommt mit ganz vielen JavaScript Widgets. Das war schon früher so, dass die ähm, im Demo-Content von Templates JavaScript Widgets benutzt wurden. Und in Word-Zeiten war das jetzt Widget-Kit. Davor gab es noch u -Tools, wenn einer das noch kennt. Ähm, und jetzt sind diese ganzen JavaScript Widgets in YouTheme Pro direkt integriert, das heißt ja in Uthim Pro die Builder Elements und da findet ihr Slideshows, Sliders, Grids, Galleries, Newsletter, ähm, Map Element und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ersetzt ja eigentlich äh, komplett Widget Kit und auch andere Joomla Module. Aber was haben wir noch? using Pro kommt auch mit dem Page Builder, der jetzt seit 2.0 den Content direkt aus Joomla dynamisch laden kann und mit dem man ja auch Templates erstellen kann für Joomla äh, Components. Und das gilt sogar für SU und andere Third Party äh, Components. Grob gesagt, kümmert sich ja Youth in Pro komplett um das Frontend Rendering und das heißt, in den Components findet hauptsächlich nur Datenmanagement statt. Aber selbst da bietet Youth in Pro so kleine Erweiterungen an, wie jetzt unser eigenes äh, Location Custom Field für Map Koordinaten. Und damit bedeutet dass das, dass Using Pro wie gesagt das Rendering, frontend rendering von ZOO und anderen ähm, anderen Joomla-Komponenten übernimmt. Dann gibt es eine Besonderheit von Page-Bildern, auf die wir noch eingehen wollten. Ähm, meistens ist das so eine Layout-Library, also Content-Libraries. Im Fall von Using Pro gibt es eine Style-Library mit so knapp 250 Styles, dass man einfach komplettes Style von seiner ganzen Seite mit einem Klick ändern kann. Dann gibt es knapp 400 Layouts. Wenn man sagt, so jetzt möchte ich eine About-Seite bauen, findet man so eine About-Seite. Man hat dann irgendwie, ich weiß nicht, 40 Stück zur Auswahl. Mit einem Klick, mit dem ganzen Content kann man laden und dann hat man das ja schon. Ähm, man hat auch äh, seit, zwei, ich glaube, Youth Team Pro 2.7, haben wir so eine Element Preset Library. Also anstatt jetzt leer zu starten mit so einem leeren Element, um so dich, sich durchzuwöhnen, was für Settings, wie sie miteinander kombinierbar sind, kann man sich einfach angucken, wie kann halt diese Galerie aussehen unter mit unterschiedlichen Settings und die dann in sein Layout laden mit dem ganzen Content. Und alles, wie gesagt, mit einem Klick. Oder mit der integrierten äh, Unsplash-Image-Library kann man sich direkt ein Image in sein Element laden. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall das, was In Pro ausmacht. Und wie gesagt, das ist ja nicht nur so, dass wenn man sich In Pro installiert hat, man hat ja nur diese knapp 400 Layouts. Jedes Mal, wenn wir ein Theme Package ähm, releasen, kommen dann noch, ich weiß nicht, mittlerweile so 15 Layouts noch dazu. Und wenn man das geupdatet hat, kriegt man noch die andere 15 Layouts noch dazu und noch die sechs Styles und dann noch andere Presets ähm, und Features und so weiter und so fort. Aber ein letztes haben wir noch. Youth in Pro ist so eine Art Website Builder. Man hat eine Customizer Sidebar links und ein Live Preview rechts. Und alles, was man einstellt, sieht man ja sofort äh, sofort im Live, was man da gemacht hat. Und man verlässt dann Youth in Pro ja super selten, häufig nur, um Daten zu verwalten. Aber sogar da bietet Youth in Pro so kleine Shortcuts wie zum Beispiel, man kann direkt aus Youth in Pro ein Joomla Module publishen und auf eine andere Position oder sowas oder ein Menu Item anlegen, ohne das jetzt irgendwie Youth in Pro zu verlassen. Direkt, wie gesagt, da im Customizer. Ähm, und es ist ja auch CMS-übergreifend. Das heißt, man hat, man hat die gleiche UI in WordPress, sowohl wie in Joomla. Und da hat sogar, glaube ich, Stefan äh, gestern erzählt, der hatte einen Kunden, der wollte unbedingt WordPress haben. Also du hast ihn bestimmt davon abgeraten, aber na, äh, wenn er das ja unbedingt haben wollte. Und Stefan war schon fertig mit eigentlich ganzen Joomla-Design. Äh, er hat einfach die Layouts exportiert, in WordPress importiert, ein paar Klicks verändert und das war es ja schon. Es gibt überhaupt keine Unterschiede mehr außer ein paar Wörter, aber ich meine, ob das Module ist oder ob das Widget ist, das ist ja eigentlich das Gleiche am Ende. Und äh, auch auf, bei unserem Demo-Server, ihr könnt ja auf utheme.com unter Joomla Templates auf Preview klicken, bei so einem, ähm, irgendeinem Theme Package, euch angucken. Oben sind so zwei Icons Joomla und WordPress. Switcht man da zwischen den beiden, ihr werdet keine Unterschiede sehen. Also man hat wie gesagt komplett die gleichen Features in beiden. Und ähm, ja, dadurch erinnert Utheme Pro an andere Website-Bilder wie sowas wie Jimdo und Squarespace. Aber der große Vorteil ist, man hat volle Kontrolle über eigene Daten durch Open Source CMS wie Joomla. Also wir haben festgestellt, Utheme Pro ist nur zu einem Fünftel ein Joomla Template. Es ist es kommt ja auch mit JavaScript Widgets. Es ist auch für komplett für Frontend Rendering übernimmt das alles. Es hat eigene Content Libraries und es ist eine Art Website-Bilder, also das heißt, ganz viel Arbeit fließt bei uns auch in die anderen Säulen und nicht nur bei Templates. Es ist halt wie eine komplexe Joomla-Extension. Okay, jetzt wo wir das jetzt geklärt haben, kommen wir zum eigentlichen Thema des Vortrags. Youth in Pro 3.0. Wir haben jetzt, glaube ich, Dienstag ähm, das größte Feature-Release überhaupt ähm, gemacht. Und das war eine Arbeit von fast zehn Monaten. Ich war schon wirklich froh, dass es das endlich mal draußen ist. Also, was ist jetzt alles neu? Youthy Pro 3.0 kommt mit den Mega-Menu-Bildern und das ist das meist gewünschte Feature auf der Wishlist im Support-Center. <lacht> ja, da sind einige erleichtert. Man kann jetzt komplexe Menu-Dropdowns mit dem Page-Bilder bauen. Was bedeutet das? Jedes menü item auf der obersten Ebene hat jetzt einen Knopf, Bilderknopf und der öffnet den Page-Bilder. Man kennt das bestimmt von den Bilder-Module. Und dort haben ja Layouts keine Sections, sondern bestehen nur aus Rows, Columns und Elements. Aber ansonsten hat man alle Bilderfunktionalitäten, wie man das halt aus den normalen Page Layouts kennt. Man kann die Element Library nutzen und ähm, Layout Library und so weiter und so fort. Ähm, ja, also kann man einfach ein schickes Mega Menu damit erstellen, Mega Menu Dropdown. Aber wie bekommt man jetzt ein Menü überhaupt da rein? Rein theoretisch könnte man sagen, so man nimmt jetzt ein Joomla Menu Module mit dem Module Element und dann ist das auch da. Klar, kann man machen, aber es geht auch anders. Wir haben jetzt ein Menu Item Source und damit kann man jetzt seine Menu Items in jedes Bilderelement laden. Autodynamisch. Man kann zum Beispiel ein List Element nehmen und die Felder einfach mappen, da sind die alle. Oder ihr nehmt einfach das neue Nav-Element. Was heißt neu? Es ist jetzt nicht neu, aber wir haben es komplett aufgebohrt und aufgearbeitet, damit man jetzt auch Menu-Subtitles, das Image, man kann jetzt Menu-Headings damit auch ähm, anzeigen oder Menu-Divider rendern und so weiter und so fort. Alle Menüs in Youth in Pro können jetzt auch einen Dropdown haben. Also ihr könnt ja wie in diesem Beispiel, eine sub hat ja im Toolbar ein Dropdown und die könnt ihr auch mit dem Page-Builder gestalten. Und natürlich, wie gesagt, das ist ja, ich habe, glaube ich, da auch ein Nav-Element genommen und ein Bilder, also ein Bilder-Element. Wir haben ja auch alle Menu-Item-Settings komplett überarbeitet. Die gibt es jetzt für alle Menüs und nicht nur für die Navbar. Also auch eine Subnav kann jetzt ein Subtitle und ein Image haben. Und außerdem gibt es so allgemeine Settings für Menu-Positions. Man möchte ja nur Imagegröße einmal einstellen und nicht für jedes Menu-Item. Ich meine, die sollen ja nicht irgendwie unterschiedlich sein. Und mit diesen ganzen Settings kann man wirklich, wirklich komplexe Dropdown-Layouts bauen. Das war jetzt das es jetzt für die mega menüs Was haben wir noch? Wir haben auch die Header-Layouts komplett überarbeitet für Desktop und Mobile. Es gibt jetzt zwei neue Justify-Layouts und das heißt, dass der Platz sich zwischen den Menu-Items gleichmäßig verteilt. Und wer kennt das noch? Wir hatten ja noch auf canvas und Modal-Layouts unter den Header-Layouts. Die haben wir da jetzt rausgenommen. Und stattdessen haben wir jetzt Dialog Layouts zusätzlich. Ähm, also die, die haben wir einfach quasi getrennt. Jetzt kann man die beliebig miteinander kombinieren. Aber was ist eigentlich ein Dialog Layout? Ein Dialog Layout öffnet eine neue Dialog -Menu Module Position in einem Modal auf Canvas oder eine neue Drop Bar. Und sobald ein Modul gepublished wird, erscheint ein, das, ähm, erscheint ein Dialog Icon, der sogenannte Toggle, hier rechts in, ähm, im Header. Und dieser öffnet dann auf Canvas-Dialog oder Modal, was auch immer ihr eingestellt habt. Es gibt natürlich eine Option, diesen Toggle ja woanders zu platzieren. Und damit hat man halt viel mehr Möglichkeiten, so eine inhaltreiche Menüs zu gestalten, wie jetzt zum Beispiel unserem so so Paladin-Theme-Package, das ist halt eine äh, News-Seite. Da sind ja schon sehr, sehr viele Inhalte drin im Menü oder in, bei einem Shop. Und wie gesagt, kann man beide beliebig kombinieren. Und dann zusätzlich zu den Off-Canvas und äh, Modal-Layers haben wir jetzt zwei neue Dropbar-Layers ähm, dazugepackt. Und der Unterschied ist, die Drop Bar geht unterhalb des, der Navbar auf, also bleibt ja die Navbar äh, trotzdem benutzbar. Man kann die ja weiterhin anklicken. Und mit den unterschiedlichen Animationen, wir haben ja Fade oder Slide-Top, äh, Slide-Right und Slide-Left, kann man die Dropbar so aussehen lassen wie ein Modal, Off-Canvas oder sogar äh, ein Dropdown. Und gerade bei so Mobile Menü sieht man das ja häufiger. Apropos Mobile Layouts. Wir haben auch die Mobile Layouts komplett überarbeitet. Die haben jetzt die gleichen Features wie Desktop Layouts. Ähm, das geht, weil wir ja neue Module Positions haben für das für, äh, Mobile. Das sind ja die gleichen im Prinzip wie bei Desktop. Also die Navbar und Header und Dialog gibt es jetzt einfach zweimal. Wir haben ja normale Nachbar und Nachbar Mobile, normale Header und Header Mobile und genauso für Dialog. Und so kann man halt ähm, diese beiden Header Layouts auch hier wieder kombinieren, also normale Header Layouts und Dialog Layouts. Und Mobile ähm, Header kann jetzt auch transparent sein. Und ähm, ja, mit diesen ganzen Features. Um das alles zu zeigen, was man damit alles machen kann, haben wir uns gesagt, wir werden jetzt einfach alle unsere Theme Packages, das ist so schon mittlerweile über 40, komplett überarbeiten und die einbauen, um zu zeigen, was man damit kreieren kann. Und hier sind ein paar Beispiele. Wir haben uns wirklich echt bemüht, unterschiedliche Möglichkeiten mit dem Mega Menus in den Theme Packages einzubauen und zu zeigen. Und hier dran merkt ihr, dass bei uns ist es eigentlich egal, ob das Theme Package von 2017 ist oder vom letzten Monat. Wenn ein neues, neues Feature reinkommt, dann geht es auch noch in die Theme Packages rein. Es ist ja auch völlig egal, es veraltet nicht, dass ihr sagt, okay, oh, die letzte drei ist noch in Ordnung, aber ich meine von 2017, das nutze ich nicht mehr. Das ist völlig egal, die veralten halt quasi damit nicht. Und insgesamt sind es mehr als 45 neue Dropdown-Layouts. Und ihr müsst jetzt nicht ein neues Theme-Package installieren, um das zu haben. Die sind alle in der Layout-Library drinnen unter Dropdown. Also könnt ihr einfach jetzt natürlich mit einem Klick in euer neuer Dropdown-Layout eine von denen hier laden oder andere 40. Das war jetzt unser... Mega Menu Update, aber da gibt es noch einiges. <lacht> das ist unsere Designer, die sind wahnsinnig. Übrigens erinnert sich einer noch an das äh, Bilder-Module. Damit konnte man den Page-Bilder in der Top- und Bottom-Position, also oberhalb und unterhalb des Contents platzieren und Page, also so Bilder-Layouts bauen. Damit, kann, also jetzt kann man diesen Bilder-Module überall nutzen. Ihr könnt zum Beispiel jetzt äh, Toolbar mit dem Page Builder bauen. <lacht> da hat auch einer drauf gewartet wahrscheinlich. Eine Toolbar oder irgendwie eine Sidebar und einen Dialog mit dem Page Builder bauen. Ähm, ja, wie, wie bei Mega Menu Bilder haben die Layouts keine Sections, sondern nur Rows, Columns und Elements, aber alles andere ist gleich. Und jetzt, wo wir Layouts ohne Sections bauen konnten, haben wir uns gedacht, der nächste Schritt wäre jetzt einfach die Layouts zu schachteln. Und dafür haben wir das Sub-Layout-Element gebaut und im Prinzip kann man damit Bilder-Rows beliebig tief schachteln. Ich glaube, eine von unseren Designern hat ausprobiert, wie weit geht das, aber irgendwann hat er einfach aufgehört, weil man weiß dann auch nicht mehr, was am Ende rauskommt. Und im Prinzip, wie gesagt, das ist halt besonders nützlich, wenn man so eine klassische Sidebar hat. Also man konnte ja in dem, man hat ja nicht so wirklich jetzt irgendwie, unterschiedlichste Modul äh Positionen jetzt im Content. Man kann das jetzt alles mit Sections bauen. Und mit so zweispaltigem Layout kann man eine Sidebar hier ähm, äh, bauen. Aber Nachteil ist ja, man hat dann keine Rows mehr und nur, nur Elemente. Und jetzt, also hier zum Beispiel habe ich ja links den Content und rechts eine Sidebar. Und dank dem Sublayout-Element kann man jetzt ein Search und einen Button nebeneinander in einen Row platzieren. Und das sind auf jeden Fall, also. Ich glaube, das ist wirklich, wenn man sich überlegt, was man damit alles bauen kann, ist das der Wahnsinn. Kommen wir jetzt zum nächsten großen Feature von YouTube Pro 3.0 und das sind die Sticky Parallax-Effekte. Und wenn ihr unsere UI-Kit-Releases mitverfolgt habt, wisst ihr schon, dass man mit UI-Kit schon echt coole Sticky Parallax-Effekte bauen kann. Und hier ist mal ein Beispiel. Also hier das Bild und die Texte sind sticky und werden animiert in Abhängigkeit zu einer Scrollposition. Aber erstmal möchte ich euch das Konzept dahinter erklären. Also als erstes brauchen wir eine Section oder eine Row, was welche, welche mehrere Viewports hoch ist. Und gucken wir, was das geht. Ja, es geht. Also diese Höhe, ähm, da wir diese Höhe später scrollen, bestimmt das die Dauer des Effekts. In diese Section brauchen wir eine sticky Column die eine Höhe von einem Viewport ist. Ihr Inhalt wird dann für die gesamte Dauer des Effekts im Viewport bleiben. Und als letztes können wir jetzt beliebig viele Elemente mit Parallax-Effekt in dieser Sticky-Column platzieren. Und da die Column Sticky ist, scrollen die Elemente nicht weg, sondern werden animiert, während man scrollt. Okay, soweit die Theorie so ungefähr. Jetzt kommen wir zur Praxis. Wie geht das in UCM Pro? Um das alles zu erreichen, haben wir mehrere Settings hinzugefügt. Also für Sections gibt es jetzt mehr Height Options. Also ihr könnt jetzt ähm, die Section einstellen, dass sie mehrere Viewports hoch ist. Bei den Rows, wenn ihr jetzt äh, Höhe für Row einstellen könnt, gibt es ein Custom CSS-Feld, wo ihr dann die Höhe manuell setzen könnt. Und dann haben die Columns noch zwei neue Sticky Options. Also hier kann man einstellen, ob die Column innerhalb einer eine Row oder einer Section Sticky ist. Und dann haben wir noch den Parallax-Komponent überarbeitet, um das so mehr präzise zu steuern. Dafür haben wir ja Animation Stops und in diesem Beispiel verschieben wir das Image erstmal 20 VW nach, rechts, äh, nach links bei 40% der Animation und dann 20 VW nach rechts bei 60% der Animation. Man hat also wirklich ganz präzise Steuerung, wie sich äh, Parallax verhalten soll und wo er sich wann äh, ähm, befinden soll. Okay. Wir haben jetzt eine kleine Beispiel gebaut, weil da sind ja ganze Settings. Da muss ich erstmal auch vorstellen, was man damit alles machen kann. Und hier ist eine kleine Beispielseite, damit man das alles in Action sehen kann. Schon cool, oder? Also ich finde es toll. Das war jetzt unser Sticky Parallax Update, aber ein letztes großes Feature haben wir noch. Und wir haben jetzt das Image Rendering in Youth Pro komplett überarbeitet. Auch hier haben wir alle Verbesserungen UI-Kit zu verdanken. Vorher, wie ihr wisst, wurde Lazy Loading ähm, über UI-Kit realisiert. Und jetzt, wo alle Browser native Lazy Loading unterstützen, haben wir dieses in UI-Kit angepasst in -Pro und in Youth in Pro umgestellt. Jetzt werden Width und Height -Attribute, Attribute für Images gesetzt, um Layout-Shifts zu verhindern. Und es ist jetzt keine Option mehr. Vielleicht ähm, wissen manche, es gab es unter Settings, Advanced, und Lazy Loading, Check. Das gibt es nicht mehr. Es ist alles bei Default an. Und wenn ihr das jetzt nicht haben wollt, zum Beispiel für den First Visible Viewport, jetzt ein Image in a Hero Section, äh, dann könnt ihr das ausmachen. In jedem Bilderelement gibt es eine Eager Loading Option. Damit kann man das quasi ausmachen. So, und jetzt eine kleine Wiederholung. Ähm, wie ihr wisst, also bestimmt, generiert UTM äh, Pro bis zu sechs, also Images in bis zu sechs Größen. Und bei Sources ist es ja so, äh, es werden Bilder in verschiedenen Größen angeboten und der Browser wählt selbst das bestmögliche Imagebild ähm, für die aktuelle Auflösung, Pixeldichte. Also der Browser, der Browser lädt dann nicht allzu großes Bild. Und auch auf Retina-Monitoren werden die Bilder, sehen halt super aus. Okay, wir wissen jetzt, wir liefern halt Bilder in unterschiedlichen Größen. Jetzt schauen wir uns, wie wir halt den Browser verschiedene Bildformate anbieten. Und das geht mit dem Picture-Element. Vorher haben wir, das Image, ähm, haben wir den Image-Support vom Browser ausgelesen und dann das Page-Markup mit dem Image in einem äh, entsprechenden Format ausgeliefert. Das hat halt Probleme beim pa Page Caching Plugins ver äh, verursacht. Stellt euch vor, man hat erstmal einen Browser, der WebP-Images unterstützt. Also Youth in Pro kann schon äh, sehr, sehr lange WebP-Images unterstützen. Web da ähm, hat man erstmal einen Browser, der WebP-Images unterstützt. Und dann liefern wir natürlich WebP-Images. Und dann wird diese Seite gecached. Aber als nächstes kommt ein Browser auf die Seite, wo WebP-Images nicht unterstützt werden. Da es aber schon diese Cache gibt, wird dieses benutzt und die Images werden nicht mehr angezeigt. Und das haben wir jetzt gelöst mit dem Picture-Element. Ähm, hier werden unterschiedliche Sources angeboten und der Browser will selbst die, best, die beste Image-Source aus. Also wie ihr hier sehen könnt, wir haben erstmal das erste Source in unsere Source-Sets im web format und als nächstes haben wir Image 1, JPEG. Also wenn der Browser halt nur JPEGs kann, dann nimmt er eben JPEG. Ansonsten kriegt man web images Aber ein tolles Feature haben wir noch. Und das ist avif Support. Also zusätzlich zu den Web Images unterstützt, unterstützt YouTube Pro jetzt auch avif Images. Und die sind sogar 50% kleiner als JPEGs. Und das bekommt jeder Nutzer in YouTube Pro einfach so. Es gibt keine Settings, keine Plugins, gar nichts. Und avif Formate werden von fast allen modernen Browsern jetzt schon unterstützt. Bei Desktop sind das nur, ich glaube Edge unterstützt das nicht und bei Safari ist das erst bei, ähm, ich glaube, macOS 13. Aber mobile unterstützen fast alle modernen Browser das schon. Und wie gesagt, es ist ähm, wirklich wahnsinnig. Und jetzt einmal noch kurz mal auf, die, auf das Picture-Element noch aufzugehen, haben wir jetzt hier drei Sources. Einmal die, haben wir Avif-Images in unterschiedlichen ähm, Größen. Danach haben wir WebP-Images in unterschiedlichen Größen und ein JPEG-Image. Also ist für jeden was dabei. Und äh, wie gesagt. Das ist natürlich äh, super. Ach, übrigens, ja, das ist Cutting Edge Feature, deswegen erst ab PHP 8.1 und ähm, GD Extension muss mit ARV Support compiled sein, aber dann unterstützt das alles von Haus aus. Das war es aber noch nicht für Images. Diese alle Image Features funktionieren auch mit Background Images und das ist normalerweise nicht so. Das, ist, das haben wir nur UI-Kit zu verdanken. Wir emulieren sogar das Picture-Element. Also das ist wirklich lazy loading, Sources, avi support äh, web support Das geht auch für, für Background-Images. Es also ist wirklich ein einzigartiges Feature von UTM Pro. Wir sind wirklich stolz darauf, dass das alles äh, so super funktioniert. Das waren jetzt äh, alle Hauptfeatures von UTM Pro 3.0. Aber es lohnt sich, auf, es sind ja nur Hauptfeatures, es lohnt sich auf jeden Fall, das Feature-Video sich anzugucken. Und das sage ich nicht nur, weil ich da zu sehen bin und das alles erzähle. Ähm, wir gehen halt alle Features im Detail durch und zeigen halt, was man damit alles machen kann. Ähm, und jetzt haben wir noch ein paar Tipps für euch von Dingen, die ihr unbedingt unbedingt nutzen sollt. Vielleicht kennt das ein oder andere nicht. Und die erste Folie ist aus dem aktuellen Anlass. Nach gestrigem Tag haben wir das noch so kurz zwischengeschoben. So, eine Frage, wie schreibt man eigentlich Team? <lacht> also, wir haben so gedacht, so es gibt irgendwie unterschiedliche Auffassungen, wie man das schreibt. Das sind kleiner Tests. Wer weiß das? Number 4. That's the winner. <lacht> es ist natürlich kein Tipp, alles gut. Wir haben ja so richtige Tipps. Ja, das ist ein Trick, das ist ein Trick. <lacht> Aber ja, natürlich ist das die Nummer die Nummer 4. Halb so wird. Wir haben auch echte Tipps für euch. Und der, echte, der erste richtige Tipp ist die Elementsuche. Vielleicht kennt das ein oder andere nicht. Wir haben ja mittlerweile 37 Elemente. Und wenn man ja eins irgendwie suchen muss, da, das, dafür gehen schon ein bisschen Zeit. Das Suchfeld ist automatisch fokussiert. Man kann einfach sofort los tippen und die, die Liste verkleinert sich. Und dann hat man ja sofort das, was man halt haben möchte. Ich nutze das ständig. Aber letztens kam auch ein Designer so, was man sagt, ich habe hab so einen super Tipp für dich. Wusstest du das schon? So, ja, ich nutze das die ganze Zeit. Ich glaube, wir haben das schon seit, ich weiß nicht, einem Jahr oder so. Das wusste einfach keiner. Also haben wir gedacht, vielleicht der eine oder andere, Fall hat es auch vielleicht nicht gesehen. Also wollen wir nochmal zeigen. Ach, übrigens, wer das vielleicht auch noch nicht weiß, bei Field Mapping ist das Gleiche da. Und da ist eine Liste wesentlich größer. Also bis ihr das scrollt und das findet, was ihr braucht, einfach nur lostippen und dann ist es sofort schon das Feld da. Ähm, ja. Also ja, da ist eine Frage erstmal. Wer wusste das? Ah, oh, also haben wir ein paar Leute schon irgendwie noch was Neues beigebracht. Das ist super. Das nächste Feature ist etwas, ist etwas komplexeres. Und das haben wir auch gestern im Gespräch auch gehabt. Also man hat ja meistens einen Blogpost und unten möchte man irgendwie andere Artikel empfehlen, entweder hier in so einer Sidebar oder unten drunter. Und früher haben wir das ja so gemacht. Man konnte das zwar machen mit einer Third Party Extension, zum Beispiel so Articles Field von Regular Labs, und dann konnte man in dem Artikel manuell die Artikel picken, die man dann halt wählen möchte. Aber ich meine, das ist ja super mühsam. Wir haben einen Related Articles Source von Haus aus und damit den Relationships, wenn ihr dann so sehen könnt, könnte man mit Logical Operators einstellen, soll halt die Kategorie gleich sein, soll das ein Tag gleich sein oder mehrere Tags gleich sein, ähm, soll der Artikel gleiche Auto haben und so kann man halt äh, die Articles natürlich anzeigen. Und äh, natürlich wird der eigene Artikel automatisch excluded, also man möchte das ja auch nicht doppelt sehen. Ja, und dieser Tipp liegt mir besonders am Herzen. Und das ist die kontextabhängige Hilfe von Youthin Pro. Also überall im Customizer seht ihr ja so ein kleines Fragezeichen und das öffnet ein Modalfenster. Es oh, geht leider ein bisschen schnell weg und da ist direkt Hilfe zu diesem Thema, wo man sich gerade befindet. Also da findet ihr eine Liste mit Videos zu diesem Thema. Man findet da links zu der Dokumentation zum richtigen, sogar ich glaube, ich richtige Section. Und sogar einen Link zu unserem Support Center mit dem richtigen Keyword sofort da. Also man muss sich ja gar nicht verlassen, wenn man jetzt irgendwie ein Feature hat, was man jetzt unbedingt irgendwie, man versteht das nicht oder man weiß nicht, wie das geht. Ähm, wie gesagt, wir geben uns ja wirklich Mühe und äh, bauen das ja ständig ja um die ganzen Links, dass es das halt immer aktuell ist. Naja, Na ja, wir sind ja auch im Page-Bilder. Ja. ja. <lacht> Okay, ja gut, die vielleicht könnte man ersetzen. Aber ich meine, wenn man jetzt im Herder ist, kriegt man die Herder. Also das ist quasi alles über Page Builder findet man da. Also ganze Informationen über Page Builder, wenn man so ein bisschen runter scrollt, sind ganze Informationen über Dynamic Content. Wenn man im Template ist, hat man die Videos zum Template, wie man das macht und wie das Feature funktioniert. Also ist schon wirklich hilfreich. Ähm, und da ist die Frage, wer, wer hat das schon mal benutzt? Oh, doch im Bad. Und oh, das freut mich, das freut mich ist auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr hilfreich. Und wir möchten euch auch noch auf diese Third-Party-Extension-Seite hinweisen. Wir sind wahnsinnig stolz, dass wir schon über 80 Third-Party-Extensions äh, für YouTheme Pro haben. Und es werden auch wirklich immer mehr. Und falls euch ein Feature in YouTheme Pro fehlt, schaut da unbedingt vorbei. Vielleicht gibt es schon, ähm, hier gibt es, wie gesagt, ähm, Bilder-Elements. Wir haben Shops, äh, Shops-Extensions, also E-Commerce-Extensions für YouTheme Pro, Plugins, Custom-Sources. Also alles, nee, die gibt's, es gibt kostenfreie und kommerzielle Extensions. Danach kann man natürlich auch filtern. Und äh, ja, vielleicht findet ihr das, was ihr gerade sucht, das Feature, was ihr halt noch nicht, äh, was halt im Using Pro fehlt. Und äh, falls ihr selber eine Third-Party-Extension mit Using Pro gebaut habt, schickt uns unbedingt eine E-Mail äh, in, an info at using.com mit eurer Extension gerne auch äh, gleich mit dazu. Und dann kommt ihr auch auf die Seite. Und wir machen bald auch einen Blogpost, wo wir die neuesten Extensions von diesem Jahr über Youthim Pro präsentieren und zwei Extensions möchten wir euch besonders empfehlen und einmal ist das die kommerzielle Extension von äh, Zoolanders. Die Entwickler Melian und Daniel, die sind schon seit über zehn Jahren dabei und entwickeln Sachen für Youthim. Ähm, Zoo ist sogar in ihrem Namen, wer Zoo kennt noch. Ähm, die Features entstehen in enger Absprache mit unserem Entwicklerteam. Und hier ist das, das Ding ist ja wirklich so mächtig. Mit dem Conditional Rendering könnte man Elemente zum Beispiel ähm, rendern, abhängig von Datum und Uhrzeit, User-Roll, Device, also alles entdecklich Mögliche. Mit dem Formbilder kann man eigene Kontaktforms erstellen. Ähm, dann hat man noch viele Custom Sources, also wie man so sieht, also eine richtig funktionierende Instagram-Source, falls man das mal gesucht hat. Äh, mit der Datenbank-Source kann man beliebigen Konten aus der Datenbank holen. Dynamisch laden in Youth Pro Elemente, also also übrigens, ja, mit Field Sources kann man Content Sources pro Feld einstellen, innerhalb eines Elements. Also ich weiß nicht, ich, ich habe das im Kopf immer noch nicht, wie man das jetzt, warum, aber es geht. Wirklich, das geht. Ah, Die sind auch natürlich auch für Wordpress, ähm, Joomla und Wordpress. Also nicht, dass man das braucht, aber ich wollte nur erwähnt haben. Ähm, und als zweites möchten wir euch die kostenlose Extension empfehlen von ähm, Thomas, also Herzog dupont Youth youtheme Pro heißt die Extension. Und Thomas, wie gesagt, der Entwickler dahinter ist Teil unseres Support Teams und er stellt die Elemente in enge Kooperation mit unserem Team. Also die Elemente sind wirklich Must-have, also die sind kostenlos, die sind identisch gebaut wie Core-Elemente und die können wir wirklich nur empfehlen. Also die sind open source bei GitHub, die sind in der Joomla Extension Directory mit einem Klick laden, sind sie sofort in der Element Library. Also ich meine, das Image-Comparison-Element, das ist ja wirklich ein Hingucker, richtig cool oder Slideshow-Grid-Element, ähm, hatten sich Leute aus Widget-Zeiten noch gewünscht. Wie gesagt, kostenlose Elemente, super, must-have, guckt euch auf jeden Fall, was da gibt. Und, äh, ja, die gibt es auch für WordPress. Okay, eigentlich wollte ich äh, an dieser Stelle den Vortrag von Thomas ähm, jetzt vorstellen, aber leider ist er krank geworden. Aber Gott sei Dank haben wir super spontan, äh, springen Stefan Wenthausen und Ufuk, äh, springen die ein und machen heute auch einen Vortrag. Und da wollen die erst mal erklären, wie Dynamic Contact, äh, Content funktioniert anhand eines Showcases. Genau, und ein bisschen die Zoolander-Extension auch zeigen, was man damit alles bauen kann. Ja, war das so? Ah, Filtering nach Custom Fields, ne? Ja, genau. genau, Filtering nach Custom Fields. Mit Youth in Bro. Also, wir sind auf jeden Fall dabei. Würden wir freuen, wenn ihr auch kommt. Und wer kennt übrigens diese Seite hier? Ja, sehr gut. Das ist unsere experts seite Und hier empfehlen wir Freelancer und äh, Firmen, die sich besonders gut mit using Pro auskennen. Hier kann man nach dem Budget filtern und Land. Und wenn ihr noch nicht dabei seid und ihr macht Kundenprojekte mit using Pro, schreibt uns gerne eine E-Mail, äh, am besten noch mit Kundenprojekten auch und kommt auch auf diese Seite. Also hier Florian, der war gestern auch j Auto gewinner äh, ist auf jeden Fall auch auf unserer Seite. Es ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Schickt eine E-Mail und dann kommt auch da drauf. Ja, und jetzt äh, noch so ein kleinen Ausblick auf die nächsten Schritte, was jetzt nach Using Pro 3.0 kommt. Und mit diesem Update haben wir jetzt den äh, Feature Unfänge so richtig erweitert. Und als nächstes wollen wir uns konzentrieren, die Haupt-Core-Features, so also Core-Funktionalitäten komplett zu überarbeiten. Und das wäre der Style Customizer und äh, unser Page Builder. Und wir haben schon viele Prototypen und hoffen, dass wenn alles gut geht, äh, nächstes Jahr hoffentlich, äh, dass nicht allzu lange dauert, haben wir schon was. Uh, und wie wir am Anfang gesagt haben, wollen wir so versuchen wir halt Youth In in Richtung Website-Bilder für OpenCMS weiterhin auszubauen. Ja, Fragen? Wünsche? Anregungen? Feature requests? <lacht> wir haben die Liste schon von dir bekommen. Lass doch auch andere. Ja. Ah, ah okay. Habe hab ich da einen bekommen? Ich weiß nicht, heißt das, kriegen wir hin oder okay, schreiben wir auf? <lacht> ja. Ah, ja, das gibt's das gibt es tatsächlich auch als Third-Party-Extension, yes. ja was habe ich da hier angefangen mit feature request hätte ich was bei fragen ich nur aufgehört ja es ist egal ja. ich das ist das wird von haus aus automatisch generiert die source -Sets. ist egal Ja. Das funktioniert cool. Nachfragen? Super, dann, ähm, wir sind auf jeden Fall noch dabei. Kommt einfach vorbei und ähm, sagt Hallo, fragt eure Fragen sonst so. Ähm, ja, vielen Dank. Also, ja, an dieser Stelle wollte ich mich eigentlich noch bedanken. Das ist jetzt mein allererster Joomla Day und wir wurden hier so wahnsinnig toll empfangen. Ich bin irgendwie so ein bisschen äh, total überwältigt. Also, danke auch von mir aus. Ähm, ja, Dankeschön. Das war's. Danke. Applaus